Mein Name ist Weyer Marco, ich bin Werksleiter der Reich Eiersbrunn GmbH, hier am Standort Iliusbrunn. Wir fertigen hier vor Ort seit 1992 im Bereich Kippsattel Nutzfahrzeuge, Wir haben eine sehr Hohe Fertigungstiefe das bedeutet, wir haben von Laseranlagen, Abkantbänke, Roboteranlagen bis Strahlanlagen und Lackieranlagen alles hier vor Ort. Und liefern an den Kunden direkt aus. Die Firma Falk hat den Schwenkbereich vom Roboterarm ausgerechnet und dementsprechend die Größe von der Absaugung positioniert, dass auch wirklich alle Bereiche abgedeckt sind. Die Roboteranlage sind in zwei Stationen geteilt. Das bedeutet, dass in einer Roboterabteilung nur Chassisrahmen geschweißt werden und in einer werden komplett aufbauten, kippaufbauten, geschweißt. Wir haben bis jetzt eigentlich nur mit ähm, Direktabsaugung, Brennerabsaugung gearbeitet, im Handbetrieb, was unsere Schweißer betrifft. Wir sagen, wir waren überrascht, dass die Absaugung auch von dem Volumen her, dass es das so gut funktioniert, dass wirklich auch die Rauchgase dementsprechend nach oben abgeleitet werden.